Na hallo mal wieder, heute mal ein ganz komisches Thema mal wieder. Irgendwie komme ich aus dem Atomzeugs nicht so richtig raus. Ich weiß nicht wie ich drauf gekommen bin, ich weiß es echt, nicht mal irgendwas habe ich mal wieder gesucht und dann bin ich auf den Edmund Matthews gestoßen, ne? irgendwie ein Künstler und der hat ja so ein Video hochgeladen, das noch gar nicht so viele Leute kennen. So wie es aussieht, na, so alt ist es auch noch gar nicht. Was Hiroshima Destroyed by Bats? Also. Was Hiroshima Destroyed by Bats? Was Hiroshima Destroyed by Bats? Um es mal ein kleines bisschen abzukürzen. Also, da hat er also gemeint, dass die ganzen Häuser damals in Hiroshima... Alle vorwiegend aus Holz gebaut worden wären. Nur einige Kirchen oder sowas waren da irgendwie aus Stein. Und ja, da haben sie sich gedacht, da schneiden wir Fledermäusen, kleine Napalmbomben hinten auf den Rücken. Kann man sowas glauben? Ich kann es bis jetzt immer noch glauben. Ich bin immer noch am, tja, am Wundern sozusagen. Ja. Und dann geht es auf und dann kommen die ganzen Fledermäuse raus und liegen in die Dächer von Hiroshima und Nagasaki. Also da kratzt, kratzt jetzt bestimmt nicht ich nur mich am Kopf, ne? Weil das zieht ja wirklich allem dann die Schuhe aus, ne? Das wenn es überhaupt keine Atombomben geben sollte, das wäre natürlich, haha, ja, was wäre das jetzt? Hm. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert ne, und habe mir mal so ein paar äh, Fotos angeguckt von Hiroshima und Nagasaki und irgendwie stimmt es schon. Ne? Also Ihr könnt ja gerne mal mit einsteigen und ein bisschen suchen. Ähm, das EP-Zentrum bis jetzt habe ich immer noch gefunden und seit 9-11 wissen wir ja, wie leicht es ist, da hunderte oder tausende Leute in Sachen zu involvieren, um dann auch kleine Filmchen zu drehen, ne, ähm, die dann äh, suggestieren, dass da was passiert sein soll. Also ich will mich nicht zu weit rauslehnen, aber hm, irgendwie ist es schon komisch. Hier da gibt es dann irgendwelches Gestein, was irgendwie unter ganz großer Hitze geschmolzen sein soll. Na gut, mit HHU-Flammer kann man auch alles mögliche schmelzen, wissen wir ja heute. Ne, haben wir jetzt auch die ganze Zeit nicht gewusst und jetzt ist es was ganz Tolles, Neues. Und bei dem allerersten atombomben habe ich auch gedacht, ich sehe nie richtig. Da schreibt doch Wikipedia hier tatsächlich, äh, um den Test zu verbergen, meldet das Militär, dass es sich um die Explosion eines Munitionslagers gehandelt habe und gab den wahren Sachverhalt erst am 6. August, also am Tage des Bombenaufsuchs, auf Hiroshima bekannt. Ich höre mal jetzt auf mit Denken und lasse euch mal mit einsteigen. Tja, das wird ja immer verrückter hier mal noch ein kleiner nachtrag das habe ich auf der suche nach dem epi zentrum von nagasaki gefunden das angeblich die aufnahme davon sein vom epi zentrum gedacht, da entstehen dann immer krater oder sowas aber irgendwie nee. und komisch ist auch nur dass ähm, äh, ja dass 1994 zwei amerikanische filmemacher die einkramponierten Negative des Fotografen, der 1966 gestorben war, ne, der Aufnahmen von Nagasaki damals gemacht hat, gefunden haben wollen und daraus einen super guten Film gemacht haben, der sogar äh, im Februar 96 die höchste Auszeichnung in Monte Carlo, in der Spielehauptstadt, mit goldenen Nymphe geehrt worden ist. Hey, also... <lacht> Wie war wie war da steht ja auch noch mit und das alles auf einer seite was ist denn das für ein film hier